So, jetzt müssen wir oben noch. Oh nein, hör mal. Mensch. Zumachen. Und dann können wir innen einrichten. Also Landeplätze und alles. Und dann. Ein bisschen Deko, dann sind wir auch schon fast fertig. Am längsten hat jetzt irgendwie das Tor zu bauen gedauert. So. Und werden wir Ja, wir machen jetzt das hier. Dann gucken wir... Beim Eingang oben. Wie weit wir gehen können. Was für ein Scheiß habe ich gerade gemacht. Oh nein. Die Reihe ist ein. Oh super. Die hätte ein höher gemusst. Ob ich ja. Ganz toll hingekriegt. Ach nee. Da passt man einmal nicht auf. Immerhin sieht man es an den Fußböden. Ob es mir aber auch erst aufgefallen, als ich fertig war. Super. So. Naja. Müssen wir uns wohl uns doch höher bewegen, mit wir das dann auch wirklich sehen. So oder fabrizieren. Einmal ein bisschen falsch gebaut kurz, so also ja ich Nicht weiter schlimm. Lässt sich ja schnell korrigieren. So, dann gleich auch wieder rum. Die Etage wird ja ein Stück kürzer, also geht das. So, dann setzen wir da jetzt einen drauf. So dahin. Ja, wieder so rum. So. Nimm zwar insgesamt ein bisschen Zeit, in brauche so viel noch nicht. Schafft man alles noch gut. So, da hin, hin da hin. den entfernen und dahin ziehen. Sind nicht mehr viele rein. Oh. Wenn man es dann richtig baut. sind bis jetzt sehr gut vorangekommen. So. Können wir da jetzt haben oh, Nee, können wir nicht. Das heißt, wir müssen uns erstmal mal umstellen cool der hält das ding für ein dach wie er meint wir müssen jetzt nur ein stück hoch ohne irgendwo aus dem würfel zu fallen wir gehen wir am besten in die richtung hier ja, weil das ist sehr gut so und jetzt auch direkt wieder weiterbauen so müssen nach oben nach oben. Oh Gott. Ist jetzt aber nicht gerade viel weiter oben. Oh, ich weiß nicht, ob wir aus dem... Ja. Nö. Aus dem Winkel können wir nicht bauen. So ein Mist. Das war die höchste Etage. Oh, ich glaube nicht, dass wir da hochfliegen können. Das heißt, wir müssen uns wieder so Stütz Würfel bauen. Ist allerdings ja nichts anderes übrig. Gott, wenn man jetzt auch noch was sehen würde. Also wir stehen da. Bauen wir uns am besten hier vor so einen Stutz Stützwürfel. Jawohl, wir müssen ja eh hier rein, also. Das wäre dann gar nicht so schlimm. So, wir können da ja drauf springen. Das ist nur die Frage. Stehen wir noch drunter? So. So. Jetzt kommen wir vielleicht dran. Mal sehen. Kommen wir höher. Ja. So. Der kommt wieder weg. Oh. So. hier oben wird es ganz schön schwierig. Dass er die nicht irgendwo anders hinsetzt. So. So, müssen wir... Das ist der mittlere... Also können wir noch eine Reihe nach oben. So. Der ja, wieder weg. Uiuiui. Oh. Ui, jetzt will er aber gar nicht mehr. Oh. So. Ich befürchte, den Rest müssen wir von unten, also von drinnen machen. Nee. Hm. Sonst hat das Dach hier ein Loch. Wäre mal gar nicht gut. Aha. Okay. Ich sehe gar nichts mehr. Äh, so. Äh, so. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Also, der muss auch hier Hm. Da war er da. Ah, oh, wir kommen nach außen. Das ist ja cool. Zwar nicht wirklich höher, aber... Ja, das ist aber... Hä? Hey. Wasch... Der muss dahin, oder? Da muss hier noch einer. Boah, ich sehe gar nichts. Ich kann nur vermuten, dass das falsch ist. Ha. Wie haben wir das? Ja, so das hier ist... Also der muss da weg. So. So. Ich glaube, auf der anderen Seite fehlt, einer. So. Cool. Hm, wir haben es hingekriegt. So. Wo waren jetzt die Mitte von dem Ding? Ach du. Da, der da. Äh. So. Also das ist die Mitte. So. Eins, zwei, drei. vier. So. Wie kriege ich jetzt die Landepester ein integriert? Ui, ui, ui, ui, ui. Ja. ja, Objekt zu nah, ist mir klar. Also, da muss noch ein Würfel hin. Jetzt kann ich die nicht bauen. So. Ich komme ja hinterher wieder weg, das ist ja egal. So. Oh. Ah ja, krass kommen ja viel verändern an der Farbe Ich will mal gucken, wo stehe ich denn? Da stehe ich hm. So Ach ja, wieder kein Würfel Ja das witzig, das Ding schief zu machen. Hm. Das ist ja jetzt nicht wahr. Dass also ich von jetzt so überhaupt nicht sehe, ob das gerade ist. Ha, so vielleicht? Mal gucken. Waren das überhaupt drei, ich glaube? Das hier muss ein Stück rüber. Mann. Jetzt das Ding falsch rum. Ist mir doch scheiße. Ne, warte mal. Warum landet das blöde Flugzeug? Ach ne. Ah. Also, dann startet's in die Richtung, glaube ich, ne? Müssen wir ein Flugzeug rufen? Oh, hey, Gott darf nicht. Äh, vielleicht passt das. Ich muss unbedingt wissen. Landebereich nicht frei. Ach scheiße. Das will ja von oben landen. <lacht> naja, dann. Ist ja egal, wie wir es hinstellen. Das ist ja gut. So. Dann werden wir das halt alle drei andersrum drehen. Also, das muss erstmal so, so, so. Echt jetzt. Wie so. wir das nochmal mit dem Landebett. wie weit also der Fuß also so さあ so. Ja, nee, war ja klar. Ich muss mir hier erstmal würfeln, sonst sehe ich das nicht. Nein. So. Also. So. So. So, so, so. Bisschen Teile sparen. So, das reicht. Also, dann kommen jetzt hier. Also das, wo ich stehe, das kommt auch weg. So, kriege ich einen schwarzen Fußbrunnen. Ja, nur so nötige, helle Farben. So, gucken, ob das halbwegs gerade ist jetzt. Hä? Was zum Henker er denn vor? Hä? Ja, dann nehmen wir. Ach ja, jetzt auf einmal oder was? Ah, okay, dann nehmen wir einfach da kleine. Das ist ja kein Problem. So, so, so. So. So. Nein, hell, was war das jetzt? Aber manchmal liegt er die nur lustig ist. So. So. Okay. Das Ding ist nicht so groß geworden, wie ich erhofft hatte. Echt jetzt. Wird jetzt aber auch witzig. So. Oh. Gut, da muss eine kleine hin. So, vorne auch. Ja, hier kommt eine große hin, logischerweise. So. Die kommt weg. Der kommt weg. Der und der und der. Der und der. Der Würfel. So. Dem stehen wir noch drauf. Und Der Würfel weg. Der und bei dem müssen wir mal sehen. So. Und zwar brauchen wir jetzt, gute Frage, die Bodenplatten. Die da. Achso, können wir auch einfach so machen. So. Da geht, hier geht nicht, oder wie? Ah, dann müssen wir da auch kleine Platten nehmen. Ist ja kein Problem. So. Gucken, dass wir gleich weit gehen. So. Also die Platten da müssen weg. Die und die. Und da ist es die und die. So, das weiterlegen. So. So. Jetzt brauchen wir kleine. So. So. mit den Landepads etwas doof, aber ne? und das lässt sich jetzt nicht lösen so, jetzt müssen wir einmal aus dem Weg gehen so und zwar können wir dann die hier so und die Würfel entfernen. So. Dann sparen wir nämlich wieder Bauteile. Die wir für was anderes verwenden können. So. Bauen dann hier einen Kurzstrecken-Teleporter irgendwie. In. Ah, gute Idee! Shop Daniel, große Idee, Bonne, Treppe, ja lässt er mich natürlich wieder nicht da platzieren wo ich das will. Ah. So. Das ist tief genug für'n, das ist doch nicht tief genug für'n Teleporter, oder? Oder? So nicht wirklich. Nein. Oh. Nein, oh, lass mich doch den kann nicht geändert werden. Das glaubt ja neue selber. Dann müssen wir halt das entfernen, das auch, und hier gibt es auch noch so eine Völlig bekloppte Treppe, die keinen Sinn ergibt. Oh, ich wollte aber nicht so weit in den Raum. Warte noch, was ist denn so? Und dann so. So. Teleporter. So, irgendwo anschließen. Oder hat der Strom? Ich glaube, der hat Strom So, dann... Wände, die Leute fallen hier in einer Tür irgendwo runter. Aber oh, das kann ich schon wieder nur als Fußboden. Warte, ah. Holz, da. Wand. X. Innenwand. aber so. oh, jetzt wird es aber eine Kunst, hier Sachen zu platzieren. Hm. Ich habe keine Ahnung. Kann gut sein, dass das passt. Wir müssen gleich mal von oben gucken. Super, was ist jetzt herum hinter? So. Also irgendwas mit Tür. Was gibt's denn hier so zu Hause? Da gibt's auch ein Innen. Nehmen wir auch dieselbe Farbe. So kommt davon noch mal eins dahin. So. Ein Geländer. Geländer, Geländer, Geländer. Das zählt jetzt nicht wirklich als Geländer. Oh. Ich will an das jetzt hinsetzen? So? Vielleicht. Ah, dann brauchen wir jetzt was Kurzes. Aber wir haben auch nichts Kurzes mit Fenster. Das hatten wir letztens schon. Hm. Das sind die einzig kurzen Teile, die wir haben. bisschen ärgerlich. Unten haben wir normale Fenster und dann so ein anderes oben drüber gesetzt. So. Und hier? Hm. Das ist zu lang. Was ist das für ein Ding? Äh. Na, hier, da soll es hin. Ha. Das geht ja schon wieder gar nicht hier. Wie, nicht zum Duplizieren. Ah, oh, jetzt fängt das wieder an. Ich glaube, wir sind so langsam am Teile-Limit. So. Ja, irgendwie ein paar Lämpchen. Nein. Was? Hm. Lampe. Lampe. B. E. Deckenlampe. Sache ist darum gar nicht. Nein, ich kann die Lampe nicht anvisieren. Doch da. Oh, nee, echt jetzt. So, wie sieht denn? Wo zum... Henker ist die Lampe denn hin? Oh, nein. Oh, da. Ja. Da, ich kann sie anvisieren. So. Teleporter. Hier drin ist hell. Ich habe aber irgendwie die Bezweiflung, dass wir nicht bis zum Teleporter kommen also zum Basiscomputer der nämlich genau Aha. da ja alter Herr Gott lass dich halt anvisieren was zum jetzt ist er weg Er kann doch aber nicht die ganze Zeit unter uns stehen. Hä? Oh Gott, sind wir echt zu weit weg? Dass wir nicht mal mehr anvisieren können? Oh Gott, die fallen doch hier alle runter. Oh. Aber es ist prinzipiell ja nicht mein Problem. So. Wir müssen jetzt die Leuchtböden anschließen. Nee, was. So. alle miteinander verbinden. So. So. Was zum... Ah, ich hatte den Kabel vergessen. Auf der Seite hier auch einmal. Ich Sehe unseren Basiscomputer, aber eine Baukamera kann ich nicht anvisieren. So leuchten die alle. Ja, das ist ja schön. So, das leuchtet alles. Ich glaube... Ups, nein. Es würde fast gut aussehen, wenn wir das Flugfeld auch in Rot einfassen, oder? So wie hier so ein bisschen. oder? Können wir es ja mal testen. So, jetzt kriege ich die Platten natürlich da. Ich doch nie wieder weg da. Oh, uh, doch, geil. So. Da kommen wieder welche hin. Jetzt auf der anderen Seite. Das weg? Das? Das? So? So, da muss noch eins hin. Da auch? Da ist und da muss noch. Ah, da musste ich das nicht einfassen, weil der da steht. die wieder mit Kabeln verbinden. Diesmal ist ja nicht so viel. Wahrscheinlich müssen wir mehrere Teleporter bauen. Von hier bis ganz unten vom Gebäude und dann von da bis zum Portal unten. So. Also wir haben hier einen. Der reicht aber nicht sehr weit. Das Blöde ist, wenn wir jetzt hier reinspringen. Wir kommen da ja hier nie wieder hoch, oder? Na doch, geht. So. Beide sind das weg. 38, oh, das geht ja noch. So. Ich will mich partout nicht anvisieren lassen da unten. Lass dich doch anvisieren. Wie weit ist unser Schiff weg? 89. Wie weit ist die Bodenplatte? Ah, könnte ich ja doch glauben. Hm. Kommen wir von hier? Nein, kommen wir nicht. Also müssen wir... Das da. oben. Warte mal, das ist doch eine Außen, oder? Oh, ja, das ist außen. So, dann gucken wir jetzt mal. Ja, krass. Geht doch nicht. Ha. Huh. Ja, yeah. da muss hier einer hin. Ähm. So. Hier kommt. Ha. Der wirf ich nicht wieder hin. Und zwar, weil.. weil warum denn? Ach, das geht schon wieder nicht. Oh, jetzt kann ich den hinteren nicht löschen. Oh, das kann ja nicht sein. Hä? So... Müssen wir halt hier den Teleporter reinstellen. So. Und zwar von dem hier. Na ho. Oder auch nicht. So. Nach oben zu dem anderen Teleporter. So. Die sind verbunden. Dann müssen wir jetzt die Tür noch kurz drinnen lassen. Ha. Kommen wir hier wieder hoch. Ja. I. Von außen. Wir entfernen die Tür erstmal. So. Und den Teleporter verbinden wir mit unten. Wo wir nicht hinkommen. Okay. So. In die Richtung da. Oh Gott. Kommen wir bis nach oben? Ha. Alter, wir sind ein bisschen nach oben gekommen. Dann springen wir jetzt einfach mal runter. Zack. Was ist das blöde Tor? Da. da. So. Dann kommt hier eine kleine Hütte hin. Uh, meinetwegen dir hier. Ja. Ich stehe mal wieder im Weg. da den Leuten noch ein Portal rein und den Teleporter Tür ein da Tür Treppe? So Der kommt erstmal da ins Eck. So. Kommt hinten. Der mal auf. Der ist wohl ganz witzig. So. Der kriegt hier draußen einen extra Raum. Hm. Ich hoffe mal, wir kommen auf der Seite raus. Also. So. Eine Tür, der Teleporter und fertig. So, Teleporter da rein. Ach scheiße. So. Nee, hey, was? Ja, hier. Boah, shit, zu so schnell geklickt. Ah, so. So. Ich werde das auch eingeblendet, wenn man da lang läuft. Ja, bloß nicht. Warum auch? Ist Annäherungsding hier. Ah. Cool. Geht ja doch. Und das Portal werden die Leute ja wohl sehen. Einmal speichern. Oh Gott. Jetzt hätte ich es geahnt. Oh. Warum ist jetzt hier eigentlich, die ganze Zeit ist hier nicht einmal Nacht? Oh Gott. Hm. Ist irgendwie ein bisschen groß. Oh, wo ist denn? Ah, da ist die Tür. Ich weiß gar nicht, wie weit wir weg können. Ah, nicht so weit. Gott, man sieht es überhaupt nicht. Hm. Wir konnten sie hochladen, je. Yeah. So. Äh. Hm. Wir verbinden jetzt noch den Teleporter und das war es dann erstmal. Falls wir irgendwie ansatzweise reinkommen. Ich weiß nicht mal auf welche. So oh shit. Also wir müssen kurz das Würfelspiel noch einmal spielen. Nur weil ich da nicht wieder hochkomme. so ein Mist Also irgendwo hatte das Ding ja eine Tür, also Frage ist halt nur wo <lacht> Oh, das war aber knapp. Oh, Jetpack alle. Oh. Ui, ui, ui, ui. So ja, ich habe keine Ahnung recht. vielleicht die Entfernung hier mit was kabel verlegen können ah, da zeigt das mir an gut jetzt müssen wir nur noch nach oben und herausfinden. Da blinkt's. Da, hat's. Uh, da, da. Der ist mit dem verbunden. Nein. Oh nee, wir können nur den anvisieren. Warum nicht den anderen? Das soll jetzt nicht sein, ernst. Wow, oh, ey, warum? Ja super. Bestimmt weil da keine Tür ist. So, jetzt testen wir es von oben. Er zeigt mir den nur den an. Und der ist mit dem ganz oben verbunden. Ach, Mano. So noch ein höher. Klappt's von hier? Wir haben doch da zwei Teleporter hingestellt. Das ist doch nicht wahr jetzt. Da steht der andere Tele. Oh, ist nicht wahr, der ist mit dem verbunden. Das ist ja ein Arsch. Ich habe echt paar, viele Teile verbaut. Das hakt ganz schön. Bauen nicht möglich zu nah. Leck mich. Ganz im Ernst jetzt, Alter. Mein Raum gibt die denn da. das Scheißding, ey. Zünd's an oder was weiß ich, Alter Schwede. Darf ich da wieder hochklettern, nur wegen so einem Schwachsinn? Landung nicht möglich. Ja, kompakt da hinten irgendwo. Mein Gott. Jetzt nehme ich das scheiß -Kabel direkt mit. Das war ja auch so voll hier, oder? So, kurz warten. Ist nicht wahr. Vielleicht schaffen wir auch direkt den zweiten. Hat geklappt. Wir müssen aber noch einen höher, oder? Jetzt zeigt Ha, verbunden. Ich habe mal gespürt. Oh Gott, wir haben fast aufs Portal geknallt. So. So. <lacht> Machen wir hier noch schnell so ein So. Alter, da muss unbedingt eine Lampe hin. So eine kleine Lampe hier.